Oh, hi und willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zuletzt Let's black king nummer 3 wir sind ich habe keine ahnung wo wir sind das herkules welt der olymp aber ähm, vielleicht sind wir noch in der letzten welt wo wir in den letzten part waren ich glaube ich habe die letzten den letzten part so ein bisschen geschnitten in so zwei drei parts einfach nur so in der übersicht hier wegen und ja Gemini und Sora sind bei zusammen. Also das ja, ist auch schon mal gut. Wir haben jemanden hier an unsere Seite. Und ja, zeug ist nicht so gut gelaufen. Also wir haben mehr oder weniger die Schlacht verloren. Und ja, also am Schlüssel -Schwertfriedhof und keine Ahnung wie es jetzt hier weitergeht, was wir machen müssen, aber mal schauen am besten ist mal waffen hochleveln Das so glaube ich boah, ehrlich das ist alter bin aber verdammt stark wenn ich halt hochlevel ich so cool so. und nehmen ist man immer noch ein foto machen aber ich habe mich dafür einen von diesen dingen begegnet sind bisher so Schwachpunkt hätte ich mal ich mal ein bisschen weiter gelaufen dann Verdammt, äh, hier dann hätte ich speichern können und ja egal. Keine Ahnung, gucken wir mal wie es hier weitergeht ob wir machen müssen warum wir hier sind und überhaupt ich habe so ende der welt vibes irgendwie Moment, und da sind wir auch vorherige Welten zurückgekehrt. Und da ist Rico. Ich auch in so einer Wasserform ist, so wie wir vorher. Hi. Ich gehe dann. Gibt's sogar fest das Herz wieder zurück von dem. Ja, es doch nicht mal. weil da, ne? Jetzt ist er weg. Na, warte du. Wie kann dieser herzlos jetzt wagen, Herzen zu klauen? Meine Güte. Was wollt ihr denn? ich war kampfmusik turm wat ja ich glaube es gibt hier irgendwie trophäen die sind irgendwie benannt nach schockfiguren ne? ich will aber die kleinen fische Wir sind ja noch schatten Also. ich vermisse es irgendwie, das Ich vermisse es irgendwie, weil wir nicht irgendwie... Okay. Ich habe jetzt total vergessen, was ich sagen wollte. Den Lich, okay. Ah, hey. <lacht> oh, willst sich verarschen? Ja. So. Bitte, komm her. Ah, ah ich brennt was. Ja, ich vermisse irgendwie, wenn ich einen Doppelsprung machen, dann voll schnell irgendwie am gleiten sind, so wie in Kingdom 2, aber irgendwie nicht so ein vorwärts Doppelsprung machen. Und weg Oh, no need to worry sora he'll return to the place he fell like you did We We to to focus on rescuing the others okay tut so als bist du ja genau von weiter redet warst du die ganze zeit bei mir als ich in diese letzte welt war das scoundrel muss auf fled into one of those pools of shadow that are down below us. Where they well, I think they might be portals to other worlds. Okay, maybe that's where we'll find the others. If we hurry. Okay, komm. Na, komm mal her. Das ist richtig gut gemacht. Will ich noch mal sagen. Oh, karibik aqua Macht Sinn, jetzt noch mal wasser du setzt wasser ein wie lange hier die zweite form aus habe ich noch nie darauf geachtet Oh, das umfeld voll anvisieren Ich für den klon anvisieren geht sie jetzt nicht so hier, ich will sie den jetzt gerade anpasst auf Guck mal der klon ist immer noch anvisiert ich kann ihn also nicht sofort verfolgen ist da so. Sprechpunkt. Jetzt gehen Sie mir über Ihr Was wenn ich in gar kein hier einfliege? Alle verpasst. Jetzt oh, bring mich da rein. klappert statt hat sich das wieder so wiederholt wie die letzte welt das ist ja komisch da ist die letzte welt die welt wir haben sowas von auf dem trip hier wiki war wow. ich den angreif explodiert ja. <lacht> ich gleich ein Level ab. Wo ist er? Wo bist Oh nein. Ah, oh, Dreck. Ich darf nicht wie blöd angreifen, ja. Boah, der bleibt mir stehen. wenn werden die Kämpfe ja richtig nervig. Ey. Komm her. also, das hatte ich nie einsetze. Ist das jetzt trotzdem auf den Einlustgang gut? Ja, wo bist du? Wo oh, ist Wasser? Warte. Oh Gott. Gib das Herz frei. ungewohnt, weil alleine sind. ganze Zeit war auch nicht unpassend, ich meine. Wo sind einige nicht mehr in Schatten oder was? Er ist halt lied eigentlich. Ich weiß ja gar nicht. Hi, Mehr. das gibt es jetzt nicht habe ich noch keine magie ja, ist ungewohnt dieses timing ey. ich bin da noch nicht gewöhnt erst stehe auf männchen und dann denken zu machen Das gibt's nicht, da fällt mich ein. Und dann tut er oh, Junge, lässt du das mal? Na diesmal jetzt kommt. er haut mich und dann. Noch als verbrennt er mich wieder. Oh, er kam wieder ja richtig nervig mehr ja, mann richtig betäuben er ne? ja, war schon klar äh, wo ist er da Oh, Junge, hey, ich komme auf den zu und der wird mich direkt ein. Was ist das? Oh, mein Gott. Ey. Oh, so ein Nerven Gegner, ne? <lacht> war goofy, ne? Okay. Let's try portal Aim for the ones in shadows kann gar nicht erkennen ja ich erkenne gar nicht was für Welten alles sind müssen ja eigentlich auf die Säulen drauf sein aber Monstropolis Donald bin noch Ventus Kairi ich glaube ja, Bitte ruf nicht noch mehr Leute hier. Wenn ihr macht voll nervig. Ja. Naja. Na oh, was? Alter machen die Schaden. Alter was? ich da drin sicher wenn ich da reingehe ich habe mich noch nicht mal in dieser form was? But... doch aber oh, ja oh, passt gerade diese wutform hallo direkt, da war nicht gut nicht man nicht zurück Na gut. mein gott das ist ja voll nervig gewesen wie die alle auf einen losgekommen sind ja wohl schade. Mehr. Nein. dann haben sie aber auch übergemacht. Der wird automatisch anvisiert. So. Der bleibt anvisiert, dieser klon so, irgendwas habe ich bekommen. Was habe ich bekommen? Aero Brauche ich jetzt nicht wirklich. Na, no, Ventus fehlt noch. Lee, Lee ist auch noch. Ventus, Kairi und Lee, ne? Was fehlt noch Sam von zokio Twilight town Spielzeugbox, genau Spielzeugkiste, mal meine ich als wenn du kann ich mir so ein ding holen macht erstmal mal kaputt arbeit da war es was what? hier schon drei vier mal ja okay das hier ist ein bisschen doof die musik jetzt hier so ändert macht aber nicht so viel schaden leider Das ist so komisch, ey. ich meine, was es wenn ich gegen die Organisation leicht kämpfe? Also hoffe ich mal, ich gegen die kämpfe irgendwann. nicht ich komme mit so haut und also was anderem ist auch voll komisch. oder oh, das sieht cool aus. Komm her. Nein. Ja gut. Mit Betäubungsschlag. Hey. Ich glaube ich speichere mal irgendwo. Wer weiß, was hier noch alles kommt, ne? Weil war das jetzt Ventus, ne? Okay. Ja, einen Moment mal. Da kann ja entweder Kairi oder, ne Quatsch. Irgendjemand hat doch gesagt, hier im letzten Part, dass Kairi sich ja um Sora kümmert gerade, ne? Also ich mal sie ist noch am Leben irgendwo da draußen. welcher jetzt sehen. Ja, ist Lee. Ist Kairi noch irgendwo da draußen. Ha, daneben daneben. Ah. Ja. Ich weiß schon langsam, wie du funktionierst. So, ja, mit hier Schatten äh, Schalix. Oh, Oh nein. Warum ist denn der jetzt so aggressiv, ey? vor. Ja. Na warte, jetzt kommt er. Boom. Max MP gestiegen und gar gut. War mehr oder weniger jetzt ein Bosskampf mit fünf, sechs Phasen. Ja, P. Stimmen auch. Well, I'd say we've been to every world that we can visit, but we're one short. It's Where heart? heart. Gee, I wish I knew. You! Hmm? All that gallivanting through the sleeping worlds, and yet you learned nothing. What? Dream by dream. You nearly buried yourself in the dark of sleep, and now you're at it again. <gasps> the lich you've been fighting, it's not like other heartless. It exists to usher hearts down to the depths of darkness. If you chase it, you will condemn your heart to that same abyss. <laughs> You're wrong. My heart is strong. What do you think the power of waking is? It's for traversing hearts to reach worlds. Not for traversing worlds to reach hearts. There's a high price to pay for wielding such power foolishly. So what? You're worried about me now? No. There's no saving you. Ha. You've paid the price and it lies at the bottom of the abyss. Wait. Oh, Sora. Oh. oh. Huh? of course. That's the one place we haven't checked yet. Off we go. Okay. Twilight Town, ne? Hm. meine Schwester-Schwertfriedhof. Der Ort, an dem wir noch nicht gecheckt haben. Ja, natürlich. Schwester-Schwertfriedhof ist irgendwie offensichtlichste. You see? I had no doubts that you'd pull through. The light in the darkness! It was you! You're the one who kept me from fading away! All I did was believe that you wouldn't. <laughs> I feel strong with you, Kairi. Huh. <laughs> the others are ahead. Come on! I told you, Sora. You're safe with me. Oh. <laughs> yeah. Oh. You okay? Oh. Yeah. Um wir sind wieder da wir alle sind wieder da point us back guys damit die uns noch mal fertig machen genau right Ja, wir sind wirklich so intelligent, wieder reinzugehen. Das war ein Intro. Jetzt haben wir die Welt offiziell betreten, alles klar. Was hat denn? Meine hier noch Gegner als Lose Was hat hier Womit der das hier? Okay, Womit der ist danach egal. Äh, ich habe euro gar ne? Ich sollte die Sachen mal einsetzen, aber. Ja. Letzte Welt, alles klar, okay. Ich würde gerne zum Speicherpunkt gehen und dann hier rausgehen. Ich würde sagen, da war genug Action für diese Folge. Und ja, können wir wir können ja raus, alles klar. Dann können wir ja mal hier den Part beenden und gleich in der nächsten Folge ein bisschen die Dings hier erkunden, die die Eclipse. Gleich durch Offscreen irgendwie mal 46. <lacht> Versuchen diese Truhe in der letzten Welt zu finden. Und ja, bevor wir in der nächsten Welt hier, bevor wir hier im Schlüsselschwertfriedhof weitermachen, werde ich erstmal Offscreen mein Gummischip hochleveln. Und dann wahrscheinlich auf Level 99 bringen, ne? damit wir hier eine Chance haben in all dem hier. Und ja. So machen wir das, ne? Gut, dann muss ich sagen, das war's für diese Folge. Bitte abonniert, kommentiert und lasst ein Like. Und tschüss.